Wir haben jetzt hier unseren Gast gewechselt. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Elisa Fuchs. Sie sind eine der Referentinnen des Abends über Italien und vielleicht sogar selber Zeitzeugin oder haben selber einen, einen starken Bezug zu dem Land Italien. Sonst mhm. nehme ich an, würden Sie nicht über den Abend referieren. Und bevor ich jetzt noch eine andere Frage stelle, interessiert mich natürlich zuallererst, wie Sie dazu kommen, über dieses, über dieses Land und über die Thematik der Frauenrechtsbewegung in Italien in den 70er Jahren zu reparieren. Ja, also ich habe mit über darüber drüber gekommen, ja, wir haben uns getroffen, gedacht, ja, das ist eine gute Idee, nicht nur jetzt die Schweiz zu frei mit ihrem nur 50 Jahren Frauenstimmrecht, <lacht> sondern ein bisschen darüber hinauszuschauen, insbesondere in den Süden, weil es ja sehr, sehr viele Länder gibt, die waren sehr viel weiter als wir und von denen können wir auch was lernen und haben auch die Feministinnen damals etwas gelernt Ich war selber, ich würde sagen, ich war in den 70er Jahren ich war sehr feministisch bewusst aber ich war nicht direkt in der Frauenbewegung engagiert ich war mehr in der Solidaritätsbewegung mit Afrika in politischen Bewegungen und so mhm. und äh, warum der Feminismus dann zunehmend Wichtig geworden ist für mich auch, das ist eigentlich eine Geschichte, die hat eben mit Francesca zu tun. Mhm. Francesca Danino aus Genua, sie ist eine italienische Juristin und wir haben uns kennengelernt in Maputo, Mosambik. Und wir hatten mit sehr vielen anderen Kooperantinnen aus den verschiedensten Ländern zusammen, hatten wir eine Frauengruppe wo wir uns ausgetauscht haben über unsere Erfahrungen in Mosambik, über unser Leben als Frauen. Und die einzelnen Frauen haben auch über ihr Engagement in der Frauenbewegung in den jeweiligen Ländern gesprochen. Und da hat mich die italienische Frauenbewegung, die von Francesca und Bettina und auch anderen Frauen dargestellt wurde, sehr fasziniert, mhm. weil es war eine sehr vitale, eine sehr breite Bewegung. die Ich denke, im Rahmen dieser neuen autonomen Frauenbewegung der 70er Jahre, die ja nach 1968 entstand, war die italienische in Europa eine der stärksten, eine, die am meisten ausgestrahlt hat. Sehr spannend. Ja. Francesca Dagnino, noch für unsere Zuhörerin zu sagen, ist die zweite Referentin des Abends, also Sie werden das mit ihr Gemeinsam machen. Ich werde machen. Sie vor allem befragen, ja, ja. weil okay. sie ist die Spezialistin zu dieser Frauenbewegung. Okay. Ich habe natürlich viel gelesen jetzt und mich vor allem mit Gagla Lonzi auch auseinandergesetzt. Vielen, vielen Dank. Ja. Man hört, dass Sie sich sehr intensiv vertieft haben <lacht> in die Frauenrechte, die Frauenrechtsbewegung in Italien. Wir spucken auf Hegel ist der Titel des Abends über Italien und ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Lust, mehr zu erfahren, mehr zu hören und dann auch wirklich Francesca Dagmini kennenzulernen und das Gespräch zwischen Ihnen mitzuverfolgen. Vielen Dank für die vielen Details.